Das ist bei meinem Beruf ganz schwer zu sagen, weil die Trennlinie einfach schwer zu ziehen ist. Ich bin einfach mit Leidenschaft Lehrer und mit Leidenschaft Schulleiter. Ich habe nicht verschiedene Accounts, unter denen ich Social Media nutze, sondern es ist überwiegend aus dem privaten Bereich entstanden und strahlt in den professionellen Bereich hinein. Ähm, und äh, von daher kann man die Quelle eindeutig verorten. Es ist halt die Neugier, so etwas im privaten Bereich auszuprobieren und äh, das erfährt jetzt Ergänzung im professionellen Bereich.